Ja, danke, dass du wieder eingeschaltet hast, das ist jetzt gerade, mein äh, auszubildender Bushcraft-Dinosaurier äh, macht da gerade Feuer und heute gibt's es Dog, also bleibt dran. <lacht> Alles okay. Ja, ja. Aber jetzt, wo du sagst, dass er untergroß ist, kommt ein Video mit dem Zwergenloch ein bisschen anders um für mich jetzt persönlich. Ist das einfach? wahr? Ein schöneres Fleckchen könnte ich mir fast gar nicht vorstellen. Da geht der Intro in der Fuhr da raus, gell? Der Häfen geht es so also aus, aber in der Bahn, da steht nicht rausgeschätzt. Wo? Was? Ja, was ist, wenn es da bei dem Zwergenloch. Wo bist du schon mal da oben? Da geht es 35 Meter oben. Da brauchst du Wasser, gell? Und da ist Wiesbig oben. Ja, das habe ich eh gegriffen, aber. Ja. Woher ein bisschen umgebracht. Das war nämlich ein Laden. Das ist ein Besteck. Ein Essbesteck. ist von Esbit Titan. Das ist Titan, ja. Das ist gleich, ja. Wo ist es mit? Das kleine Messer, glaube ich, Leffe. Ja? Das Karabiner. Genau. Da habe einen langen Leffe dazu. Ein langer Leffe gibt's da auch? Das von Esbit, einen langen, das ist für die, die Trebelange. Ja, ah, genau. Schau, ja, okay, okay. ja. was ich hab. Weiter Kaffee-Etische. Ja, schau, was ich noch habe. Das war ja, wir so gut gekauft, dass der ersten Kaffee gebracht Das heißt, ich kriege heute halt einen normalen Kaffee von dir, weil ich habe nämlich nichts mit. auch kein Fall? gar nichts. Müssen wir es antrinken müssen wir mal einen Kaffee machen, oder? Wollt du einen Kaffee? Soll ich mehr? Gar nichts trinken, dann muss ich ständig ein rein. Ach so, okay. das ist da aber ein Problem? Für uns Männer nicht. Ja, weil es ich meine, es ist nicht kalt, cool, aber bin. Cool. So einen Kaffee? Ich weiß, es ist schon kalt. Ja, machen wir das Ganze. Ich habe meine Mokka-Maschine. Ah, was ist die Mokka-Maschine? ist ja. Jax? Ich schon lange nicht wachscht. Apropos Jax, was Darf sind Wird wieder mal Zeit, <lacht> <lacht> Bin ich gespannt, ob ich das hinkriege, so wie man das vorstellt. Das ist ja. das erste Mal, nämlich, dass ich diese Hotdogs mache. So, dann nehmen wir mal den Pizzateig. Das wären jetzt die spezial Hotdogs für den Tag, ne? Ich bin jetzt gespannt, ich habe das erst noch nie ausprobiert. Das ist mein Husky, auch hier. ist da oder? ist da okay. oder? Okay. Das ist ja... Bitte Mama gestern einen Film anschauen. Da geht es darum, dass die, die Stürzen noch im Flugzeug und schlagen sich durch die Wilden ja. Ich <lacht> hab' eben da schon. Mit dem Flugzeug auch gibt's einen Kaffee, Walter. Das kocht schon. Das ist wieder aufregend, Leute. Was? Naja, ja derbe die. Bewegt ihr das wirklich? Bewegt ihr das wirklich? Du, das sind genau die Leute, die, weiß nicht, die Leute messen daran, die du, dem, die wie es reden, Video, was tun. Der hat ein Video drinnen, der hat beim kawas gepostet, der hat am liebsten, wenn er das Alarm macht, die Videos ohne uns, weil dann... Ja, ja, das habe ich gesehen. Der und dort 15 Haverer beim Zelt aufbauen oder zusammenlegen, ist nur hinter der Kamera gestanden, da hast du auch teilweise Hochdeutsch-Dialekt gemischt, dass du nicht gewusst, was er reden will, nur ihm Anweisungen gegeben, wie er das Zelt und dort und das und jetzt macht das ein okay, Pepperts ja. pop up auch noch, ja? Ja. Der dann da ist wahrscheinlich. Naja, Wurfzelt, ein pop up ja. So. Wie werden wir das erste gleich kosten? Ja. Das da da. Du hast das ja oh. Mahlzeit. Mahlzeit. Hm. dann Prost! Ja, ich Lass uns noch einmal kurz aufkochen. Ah, das ist der kleine. Der kleine Faltbecher, ne? Wieso sind denn deine super. Wenn es Essen gibt, sind es bei mir. Ja, kocht schon wieder auf, passt. hast da keinen mit, oder? Nein, sowas trinke ich nicht. mal laut. Ich weiß nicht, ob es dir wulgt, das mit einem Maretto. Nicht... Dann gib Dann trinke ich auch Zucker. Na, danke. <lacht> Das, das eine Rechte ist meins. Willst du einen Zucker? Nein, dann kannst Zucker rein, Ich hab den auch gern. Okay, weiß ich. Das ich hab dich lassen. Ja, was müssen wir trotzdem noch warten, oder? Ja, wenn du so Frage ja. Du hast letztes gesagt, du hast fünf Minuten warten. Nein, ja, zwei, war bin da ein Käse ausgerettet, ja du, du opferst dich für's Team. Der arme Käse. Prost! Prost Carlos! Prost Carlos! Das ist schon was anderes, ein echter Kaffee. Der Mann fängt schon so an wie der macht sich komplett drauf. Überall muss er klubbern. Das habt ihr nichts mit? Platz für mein Messer. Das ist, ist, ist <lacht> <lacht> das für ihn immer so eingeengt. Ja geh gib mir Ruhe. Das ist jetzt ein großes Tab. So wie er will, nimmt sich da aber euer Hotdog. Freunde, okay. okay. hm. würde der Carlos sagen, oder? Ja. Nein. Der Patch ist geil. Ist der eine gefallen? Macht nichts. Ja. Welcher da der scheiße. Mhm. Den wollte ich eh noch besorgen. Der hat den letzten schon so beliebt. Drivers. Ich hab mein lieb aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, ja. Ganz groß ins Video. Man hat Probleme Ich hat das für Der das für da Ja, das für uns leider nicht das ist uns fotografiert. Man hat das für uns fotografiert. Das nicht drin, so. Und schmutzig bist du noch. so. da noch. Komm jetzt! Jax, komm, tut ein bisschen ich mach jetzt. Du Gerne! Du <lacht> die raffiniert, ist also hier losstebi bis wenn ich komm rechten zeit muss fressen ich bin an nicht böse. war heute zwar ein kurzes video mein azubi löscht gerade das feuer wie befohlen ja so jawohl so und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss Ja, danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Das ist jetzt gerade mein Auszubildender Bushcraft Lehrling. das mache ich dann nochmal.